um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Gestern, am 20. April, wurde ein neues Spiel released, Mod and Play. Dieses Spiel ist ziemlich ähnlich zu dem Garry's Mod Sandbox Modus. Und das wussten wir, sprich mein, mein Freund und ich noch nicht. Also da haben wir uns das Spiel für 3 Euro gekauft und dachten uns, hey, wir probieren es einfach mal aus. So scheiße kann das wahrscheinlich gar nicht sein. Bildet euch eine eigene Meinung, ich meine, es ist ein ziemlich spezieller Geschmack. Viel Spaß mit dem Video. Ich hab einen Finger! <lacht> ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Uhu! Uhu! Warum kann ich jetzt bewegen? Warum kann ich jetzt nicht be. Warum <lacht> kann <lacht> ich sich <weiß> bewegen? <lacht> oh, das ich ist ein Machen wir auch nicht! Ich geh nicht vor dem Weg! Nein! Hilfe! Lukas, helf mir! <lacht> ah, was? Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Das ist so gut. Ich habe uns um Deckung gesorgt. Hab ihn! Ha. Aber du hast noch einen gesprochen. <lacht> Nein, das war ich. Du hast auf mich geschossen. <lacht> Hör auf. Ja, okay. Die Toilette, man hat gar kein Damage, Schade. Alter. Ob das Ding einen, einen Frontantrieb hat? Wo Allrad ist? Ich geh mit da! Duda! Was los? Das ist nur ein Ballon. Oh nein! Ich hab keine... keine Mention, du Idiot! Warte, Entities? Schluck Toiletten! Oh nein. Mach kein damage, Lukas. So hab ich's doch gemerkt. Weißt du was, wie besiegt man die am besten? Richtig! Roboter! 864, 864, what is your die kämpfen gar nicht gegeneinander, oder? So, ich zoome mal kurz ein Video raus. Ähm... Oh ja, jetzt... Oh! Nee. Hä? Meine Bettrakete ist irgendwie komisch. Eine Was-Rakete? Eine Bettrakete. Hä? Ich habe einen Lowrider gebaut. Ah, du, kannst sie so, du kannst sie wieder deaktivieren, wenn du die gleiche Taste normal drückst. Ich weiß. Da war ich auch schon. Ich Die waren doch ein bisschen zu stark eingestellt. Maybe. Kann ich mich, kannst du dich, kannst du mich irgendwie zu dir porten oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich einfach umbringen, warte. Q? NPCs? Robot. Danke. So. Jetzt muss ich wieder bei dir in der Nähe sein. Jetzt mach ich aber Kuh, falls wir da nochmal hinkommen. Zack. Ich ein bisschen nervig, dass ich deine Sachen nicht, nicht aufrufen kann. Ich muss ich einschalten? Lukas? Deswegen, ja. Ich glaube. Ich glaube du brauchst. Ey! Ich glaube du brauchst. Ist das dein Ernst? <lacht> au, au, oh. <lacht> Weil du geflogen bist. <lacht> Hexe! <lacht> <lacht> Trinkt sie! Trinkt die Leiche! Versuch dir nur was Schönes zu bauen und du reagierst so weiter. Die Dinge gehen einfach kaputt. Das ist ja so witzig, weil die Teile die ganze Zeit kaputt gehen. Also was zu bauen, lass mich. Ich werde gerade angerufen. Ich mache mal Aufnahmepause. So. Ich Ja. Was ja. noch was anders? Zack. Das ist ja genau das gleiche Problem. Ich es doppelt anders so. so. ich bin wieder da, habe ich irgendwas verpasst? Nee, was ich hier gerade ein bisschen am struggeln bin, einen kleinen Kasten zu bauen. okay. Ähm um, Tools zack. So. Lukas? Ja. Das ist nicht ernsthaft gerade passiert, oder? Guck mal, ich wollte das Ding hier gerade auf dich schießen. Arschloch. Das ist meine neue Tee-Waffe. <lacht> Aber es fällt die ganze Zeit auf dem Rücken. Ha! Oh. Nein, bleib hier! Ich war's schnell <lacht> hinterherrennen. Oh Nein, nein, nein, nein, nein, ich würde zu dir werfen. Doch bitte hier! Ähm. Okay. Muss man nicht mögen. Es ist weggeglitscht. du wirst mein Geschenk, was ich für dich habe, auch mögen. Bezweifel ich, ich irgendwie. Also es ist klein, gelb und hat einen roten, äh, hat einen schwarzen Punkt. Eine Biene? <lacht> Ups, <lacht> oh, scheiße! Du nimmst auf und ich schieß drauf, ja? Warte du kannst? Okay, bist du in sichere Entfernung? Ich hoffe I believe I can fly Alter, ich berühre den Himmel Ich fliege zum Mond Und noch weiter Ich überhaupt runter. Oh mein Gott! Nein! <lacht> Nein. Oh. Nein! Ey, das ist unfair! Oh.